hier, weil wir es in Berlin nicht länger zulassen wollen, dass die Mobilitätswende verschleppt wird, dass weiterhin Autobahnprojekte durchgesetzt werden, die außerdem nicht nur äh, klimaschädliche Emissionen freisetzen, sondern auch Menschen hier, die in der Stadt leben, verdrängen, Clubs verdrängen, Grünflächen verdrängen, was einfach die Basis in der Stadt ist. Wir sind heute früh gekommen mit dem Ziel, hier äh, diese Baustelle zu blockieren mit unserem Körpern. Der Plan ist, so lange zu bleiben wie möglich, um symbolisch, um aber auch mit unseren Körpern zu zeigen, dass wir ein Stopp von fossilen Bauprojekten sind. Jetzt werden Helme aufgesetzt. Der Hintergrund dafür ist einfach nur, also ich, es befindet sich ja eine Baustelle. Mhm. Ja, wir haben natürlich als Untergegner und unterstellte eine vom Polizeipirat in den Neues bekommen, es eine Baustelle, Arbeitsschutz. Die Polizei ist super gewaltvoll, friedlich da AktivistInnen werden angegriffen, täglich. Hey! Hey! Ja, Hat Platzverweis gekriegt und deswegen müssen wir jetzt äh, dieses Gelände verlassen. Halte ich für rechtwidrig aber müssen wir uns leider dran halten. Kommen Sie mal bitte mit. Ich würde gerne von mir ein Beat machen? Noch. Ist okay. War Nein, ein? das ist jetzt nicht okay. Jetzt ob Sie wissen nicht, wie die Pressearbeit funktioniert. Also wir als Pressevertreterin sollen nochmal Presseausweis zeigen, obwohl wir weit entfernt. Wir dürfen ja nicht mal in Sichtweite berichten. Und jetzt sollen die Presseausweise noch einmal ausgepackt werden. Okay, dann sind Ich bin Maja Winkler und ich stehe gerade mit hunderten Menschen auf der Baustelle der 100. Wir sind hier, um den sofortigen Baustopp zu fordern. Das bedeutet, die Leute haben Schwimmnudeln, Bälle, alles Mögliche mitgebracht, um eine Utopie zu zeigen. Wir, haben... wir fordern den sofortigen Baustopp und deswegen sind wir heute hier. Wir sagen, diese Autobahn muss keinen Meter weiter gebaut werden. Das Fundament, was wir jetzt schon haben, wir wollen Freibäder, Clubs, Wohnungen egal was aber wir wollen keine Abgase kein Lärm kein Schmutz und vor allem keine Schneise der Verwüstung mitten durch die Stadt